Ja, hier euer Quächer wieder am Start. Und bevor wir anfangen, wollte ich euch bekannt geben, die Lady Killer. Verlust immer noch 20 Euro PS Store Card. Also wer die haben will, so einfach zu ihr rübergehen, sie abonnieren, sie liken und in den Kommentaren alles, was ihr damit machen wollt. Und schon seid ihr mit Renner Und bevor wir anfangen, hier erstmal das Intro. Ich will mich noch mal entschuldigen, dass kein Livestream kam. Aber eine wichtige Person in meiner Familie wurde krank. Und daher kam erstmal kein Livestream. Aber wenn er gesund ist und ich wieder Zeit habe, kommt dann noch der erste Livestream. Nicht vergessen, habe ich die 50 Abonnenten erreicht. Schmalte ich wieder eine PlayStation Stocker 50 Euro raus. Nur für euch. Nicht vergessen zu liken. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal bist, lasst einen kostenlosen Abo da. Und um nichts mehr zu verpassen rund um GTA, drücke die Glocke. Euer Köcher verabschiedet sich für heute. Haut rein, wir hören uns.